Heute am 8. März feiern wir den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist eine Gelegenheit, um die Leistungen und Errungenschaften von Frauen auf der ganzen Welt zu feiern und ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit zu würdigen. Der Internationale Frauentag wurde erstmals 1911 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefeiert und hat sich seitdem zu einem weltweiten Ereignis entwickelt. Es ist ein Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Frauenrechte immer noch in vielen Teilen der Welt unterdrückt werden und dass es noch viel zu tun gibt, um eine echte Gleichberechtigung zu erreichen. Wir sollten uns auch daran erinnern, dass Frauen in allen Bereichen des Lebens und in allen Gesellschaften einen wertvollen Beitrag leisten. Sie sind Führungskräfte, Unternehmerinnen, Mütter, Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen und vieles mehr. Der Internationale Frauentag ist eine Gelegenheit, um Frauen für ihre Beiträge und Errungenschaften zu danken und sie zu ermutigen, weiterhin für ihre Träume und Ziele zu kämpfen. Es ist wichtig, dass wir uns alle für die Rechte und die Gleichstellung von Frauen einsetzen und uns für eine bessere Zukunft für alle engagieren. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, um Frauen in unserem Leben zu feiern und zu unterstützen und um uns für eine Welt einzusetzen, in der Frauen und Männer gleiche Rechte und Chancen haben. In diesem Sinne wünsche ich allen Frauen einen glücklichen Internationalen Frauentag.